Was geht, Ladies und Gentlemen? Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2 Madness. Oder SS. 2. Ich habe das 2, by the way, hinten dran gegangen, weil es irgendwie scheiße aussieht, wenn es mitten im Namen drin steht. Für alle, die sich wundern. Werde ich es diesmal schaffen, ein Level zu schaffen? Oder werde ich es nicht schaffen, ein Level zu schaffen? Wir werden es schaffen zu sehen. Hä? Neues Spiel? Okay. Habe ich aufgehört? Ich kann mich nicht daran erinnern, abgebrochen zu haben. Wenn ja, dann tut's mir leid. Ja gut, dann starte ich halt wieder frisch mit 30 Leben. Was eigentlich nicht so der Plan war. Ich meine eigentlich, ich habe letztens... äh, mittendrin aufgehört. Naja, whatever. Mal gucken, wie das Level hier wird. 120... Irgendwas Japanisches auf jeden Fall. Oh, 120 Sekunden. Sag mal aber nicht, dass das ein Speedrun-Level hier... Hä? Was? Was soll ich hier machen? Ist hier ein versteckter Block zugleich? Äh. Okay. Ah, zack. Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben? I don't know. Morgen ist übrigens der Arcade Unchained Release. Freut ihr euch schon? Ihr könnt gerne in meinem Stream vorbeischauen. Hier. In der. unten da in der Bauchbinde. Ähm, ich plane morgen einen Stream, also Dienstag, der 15. Und dann gemeinsam mit euch allen in der Warteschleife... Fuck! <lacht> Fuck. Um euch, geme mit euch gemeinsam dann in der Warteschleife zu verbringen. Für mehrere Stunden. Yay. Komm! Ja! Nein! Wie soll man das denn schaffen? Ich bin dann viel zu schnell und komme gar nicht wieder so schnell rum. Ah, wahrscheinlich muss ich abspringen. Ah! Wahrscheinlich muss ich nämlich am Block dann, an diesem Steinblock da hinten, Bäm, und dann ist da keine Pflanze und ich bin tot. Fuck you Spiel! Aber so wird das wahrscheinlich sein. So. Hä, hey, wieso bleibt die... Ach so, die Pflanze fällt einfach durch. Wieso fällt die... Hä? Aber wie... Äh, hä? Wieso fällt die durch? Ich hab gerade gar nichts. Sollte die nicht eigentlich auf diesen Stachel... -blöck Blöckern... Äh, dann... Verweilen? Irgendwie? Die fällt ja direkt durch. Die weiß wohl nicht, was Hitbox ist. Oh, fuck. Ich verstehe einfach nicht, was ich machen soll. Dieses, Dieses... <lacht> Aha. Dieses Rätsel ist und bleibt ein... Nee, warte. Das Level ist und bleibt ein Mysterium. Nicht das Rätsel. Fuck. Fuck. Ja, und jetzt? Wo muss ich hin? Wo muss ich nur hin? Ah, das hat mir überhaupt nichts gebracht. Aber okay. Oder... Oh. Ich hab eine Idee... Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Vielleicht muss ich von dem zweiten Block wieder abspringen und wenden und dann mit dem Schwung auf den ersten Block drauf. Fällt mir natürlich sehr früh ein hier. Zack. Und ich müsste auch natürlich treffen. Okay, mein letztes Leben. Ich muss das schaffen. Ich muss das schaffen, ich muss einfach nur an das Herz der Karten glauben und dann kann ich alles schaffen, Herz der Karten, ich rufe dich... Verpicken, Alter. Oh, wieder so ein Retro-Level. Okay. Und hepp. Okay, warte. Erstmal gucken. Erstmal gucken, was hier überhaupt abgeht. Is it a troll? Oh nein, nicht so ein scheiß Trolllevel. Nö, ich hab keinen Bock. Okay, zurück komme ich nicht. Ah, what the fuck? Och nö, ey, kein Trolllevel. Ich hasse Trolllevel. Die Verbindung zum Netzwerkgerät wurde unterbrochen. Was? Äh, what? Okay. Es hat nicht gespeichert. Dafür kann ich nichts. Das war jetzt nicht meine Schuld. Ich habe das Level nicht geskippt. Nicht freiwillig. Aber, to be honest, das war sowieso scheiße. Das war doch das Herz der Karten. Hat nur ein bisschen äh, Verzögerung gehabt. Aber es kam und hat mir aus dieser Patsche geholfen. Badabadabam, badabadabam. Mir ist nie aufgefallen, dass die Musik sich ändert, wenn man sich auf den Yoshi setzt. Was soll ich hier machen? Badabadabam, badabadabam, badabadabam, badabadabam. So, zack. Zack. Zack. Zack. Zack. Lol, zack. Nein, fuck. Ah, wahrscheinlich brauche ich den Powerblock dann. Ich weiß gar nicht, ob ich von der linken Seite überhaupt so hoch komme. Müssen wir mal gucken. Weil dann kann ich ihn direkt schon von der linken Seite aus einziehen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, und jetzt. bam, Ja, Mann. Und jetzt. Ja, nein, nein, nein, keine Sprungkraft mehr. Fuck, keine Sprungkraft mehr. bam, badababam, bam. bam bam, bam. Ich habe B gedrückt gelten. Jetzt. Nein! <lacht> ist das euer scheiß Ernst? Ich bin über den rüber gesprungen! Wie ist das überhaupt möglich? Ich war gerade... Ach fuck, jetzt war ich zu faulig. Ich war bei, bei dem Bowser Junior Part gerade, war ich einfach zu gut. Ich wusste nicht, dass man in solchen scheiß Leveln zu gut sein kann. Tut mir leid. So. Ja, geht doch. Ja, geht doch! Nein! Yes! Nein, ich komme da gar nicht durch... Ich komme da gar nicht durch ohne Yoshi. Oh, scheiße. Aber ich hätte es fast geschafft und da war schon ein Checkpoint. So close and yet so far. Jetzt. Jetzt. Ja, ja, komm. Nein. Yoshi, warum bist du... Oh, was ist denn jetzt los? Ich verstehe nicht, warum meine Verbindung die ganze Zeit unterbrochen wird. Super. Mountain-Technik. Mr. Patata. Da. Okay. Wow, wow. Wow, wow, wow. Das ist ein bisschen schnell, Freund. So. Ich habe heute echt eine erhöhte Schwierigkeit. Ich habe es nämlich nicht nur mit den Leveln jetzt zu tun, oh fuck, sondern auch mit der instabilen Internetverbindung, die jederzeit einfach so einreißen könnte. Das heißt, diese Folge ist besonders schwer. Also noch schwerer als super schwer, als sehr schwer. Ich habe einen neuen Schwierigkeitsgrad in Super Mario Maker von Fuck. Der nennt sich... Dark Souls. So. Komm, let's go. Okay, sauber. Äh, okay. Komm, geh, geh hoch da. Okay, dann halt nicht. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Sind hier versteckte Blöcke oder so? Hä? Hä? Okay. Ja, fail. Hä, was soll ich denn da machen? Oder muss ich wieder zurück? Gleich muss ich auch erstmal wieder zurück. Das war doch calculated. Alter. Und die Verbindung ist wieder. Warum ist die Verbindung wieder futsch? Scheiße, ey. Ich muss schneller spielen. Okay, seid ihr ready, Leute? Ich baffe mich, mich kurz. Ich habe nämlich ein super geiles Musikinstrument. So. Ich spiele den Song Song of Speedrun Das wird mir die Kraft geben, diesen das Level. Pff. Das wird mir die Kraft geben, sagte ich, das Level zu meistern. Das jetzt habt ihr nicht gesehen, das hier ich, Zack, zack, zack. Komm, gib mir. Hä? Was ist das denn? Achso, da ist der Schlüssel. Nein! Ah, shit! Das ist ein Speedrun-Level. Okay. Ich muss schnell sein. Also nochmal. Zack, zack, zack, zack. Komm. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Wenigstens ein Level möchte ich schaffen. Ach, scheiße. Okay, dann muss ich direkt wieder springen. Los, Joey. Bei der Macht von Joey. Gib mir die Kraft. Ich rufe das Herz von Joey Wheeler an. So, jetzt komm. Jetzt muss ich richtig abspringen. Bam. Nein. Hä? Ich bin doch richtig abgesprungen. Eigentlich. Oh, oder vielleicht muss ich... Ah. Ich glaube, ich habe... Ich weiß, wie man das macht. Ich muss mich greifen lassen von dem Haken. Und dann, glaube ich, abspringen. Das wird es wahrscheinlich sein. So. Absolut nicht. Nein. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. So. Und jetzt. Rüber. Und jetzt. Rüber. Nein! Da war das Ziel! Da ist das Ziel! Oh. Ich muss schneller sein, ich hatte nur noch eine Sekunde. Nein, das war zu wenig im Dabei lief das gerade so gut. Ich bin absolut tiefenentspannt, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich stehe hundertprozentig nicht unter Druck. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich habe nur noch fünf Leben. Ich werde das auf keinen Fall schaffen. Dabei ist das Level so einfach. Komm! Ich bin schon richtig ich lieg schon richtig schlecht in der Zeit. Oh, oh, oh. oh. Ja. Das was Leute für diese Folge, wir haben es ah, ganz knapp am Ende geschafft mit ganz viel Ach und Krach doch noch ein Level zu schaffen. Das heißt, wir sind jetzt bei Level 9 von 100, glaube ich. Ja. Also Baby-Steps. Es geht nicht schnell, aber wir machen Fortschritte. Vergesst nicht, Leute, euch zu revanchieren, indem ihr abonniert, indem ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat, indem ihr es liked, wenn es euch nicht gefallen hat. Und natürlich zu kommentieren, vielleicht, wenn euch irgendwas Geiles aufgefallen ist oder wenn ihr die Episode besonders gut fandet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Mittwoch, 17 Uhr. Steht das fest? Ja? Habt ihr da Zeit? Gut. Dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Bis dann.